Lieben, herzlich willkommen beim Tanz des Monats bei Jika Dance. Heute ist der erste Freitag im Monat, heute ist der zweite, zehnte, mein Geburtstag. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, euch heute mal einen Tanz von mir vorzustellen und euch einen kleinen Abriss darüber zu geben, warum ich choreografiere oder was, was der Hintergrund ist, wenn ich neue Tänze schreibe. Stack It Up ist ein Vesco Swing mit 32 Counts und drei Restarts. Die Musik ist von Liam Payne, featuring A Boogie with a Hoodie. Und ja, ich habe damit tatsächlich Anfang des Jahres in Nashville bei der UCWDC den Weltmeistertitel im Bereich Choreografie, Newcomer, Novice, Non-Country äh, gewinnen können. Deswegen freue ich mich so über diesen Tanz. Ähm, ja, tanzbar ist dieser Tanz für etwas fortgeschrittenere Tänzer und ich würde mich freuen, wenn der vielleicht in eure Gruppen mit aufgenommen wird. Ich glaube, dafür ist diese Kategorie ganz gut, dass man hier Tänze vorstellt und ihr schaut mal, ob euch das Ganze gefällt. Den Link zur Choreografie setze ich natürlich unten in die Beschreibung mit rein und natürlich ähm, ja, freue ich mich auf eure äh, Kommentare zu dieser Choreografie. Bei Stack It Up ist es genauso wie bei meinen anderen Choreografien. Ich nutze nur Musiken, auf die ich richtig Lust habe. Denn dann fällt einem das Schritte schreiben viel einfacher und man hat hinterher richtig viel Spaß, wenn man den Tanz tanzt. Wenn ich eine Choreografie schreibe, ist es mir besonders wichtig, dass die Schritte auch zur Musik passen. Denn ansonsten kann das Ganze relativ schnell eintönig wirken und... Dann macht das Tanzen irgendwann keinen Spaß mehr. Also ich versuche mir an der einen oder anderen Wand ein Highlight rauszusuchen, was ich dann auch mit meinen Schritten wiedergeben kann. Und ich finde auch generell macht das eben einen guten Tanz aus, dass die Schritte auf die Musik getanzt werden können und dass man sich mit der Musik zusammen bewegen kann und nicht einfach irgendwelche Schritte aneinander gereiht werden und es, passt halt gerade so da rein, dann kann ich, kann ich auch jede andere Musik nehmen und den Tanz auf irgendeine andere Musik vertanzen. Das möchte ich aber nicht, denn ich schreibe meine Choreografie ja eben für, diesen, für diese Musik, für diesen Tanz. Und deswegen ist es immer wichtig zu gucken, passen meine Schritte auf die Musik oder laufe ich nur irgendwas ab. Dazu kommt, mir ist die Qualität wichtiger als die Quantität. Lieber einen guten Tanz als drei mittelmäßig schlechte und deswegen findet ihr auf den verschiedenen portalen auch noch nicht so viele tänze von mir denn ich gucke mir wirklich an wo habe ich spaß drauf und was kann ich daraus machen qualität bedeutet meistens auch mehr zeit und da liegt momentan das problem in der heutigen zeit geht alles wahnsinnig schnell ein musiktitel kommt raus und am nächsten tag ist die erste choreografie da ist das qualität ich bin mir nicht sicher, denn wenn man sich die Choreografien anguckt, die so schnell online kommen, hat man meistens genau das, was ich sage, aneinandergereihte Schritte ohne jeglichen Sinn, die ich auch sicherlich auf irgendeine andere Musik vertanzen könnte. Und das ärgert mich ein bisschen, denn ich lasse mir gerne etwas mehr Zeit, dafür bringe ich was Vernünftiges raus. Nur, wenn ich sehe, dass da schon zehn Tänze vorhanden sind, brauche ich auch keinen Tanz mehr rausbringen. Und ähm, vielleicht ist das jetzt ein kleiner Aufruf an die Choreografen da draußen, nehmt euch Zeit, nutzt die Zeit, um etwas Vernünftiges aus euren Choreografien zu machen. Ich weiß, es ist schwierig gegen die Leute anzukommen, die mit einem großen Namen hinter den Choreografien stehen und die sind auch meistens wahnsinnig schnell. Aber wenn man einen guten Tanz schreibt, dann kann man damit auch sicherlich andere Wege gehen und sich sicherlich auch irgendwann etablieren. Man muss nur ein bisschen mehr Geduld haben. Das war's von Stick It Up und meiner Intention, Choreografien zu schreiben. Wenn ihr noch Fragen habt, nutzt die Kommentare. Eure Vorschläge für diesen Monat sind natürlich nicht verloren. Die nehme ich weiter in den nächsten Monat und die kommen in den Topf für den Tanz des Monats im November. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, Schickt mir eine Mail an mail at Ich freue mich über eure Vorschläge. Ansonsten gerne den Abonnieren-Button klicken. Ich gehe jetzt meinen Geburtstag feiern. Und wir sehen uns nächsten Monat zum nächsten Tanz des Monats wieder. Bis dahin. Ciao.